Ada. Verdammt. War das einfach Teil mit Ada abschließen oder? Ah ja, genau. Ah, hier schließen Sheriff's Segment ab ist mit äh, Claire. Okay. Also. Ada, wo bist du? Oh. Da ist was kaputt. Speicher mal wieder. Ich sehe schon, ich muss irgendwann heller machen. Entweder Kamera bearbeiten oder Lichtern. Läuse will ich hier runter? Ich guck mal hier kurz hier drüben, was da ist. Ob da was ist. Nö. Okay, dann gehen wir runter. Kann ich mir vorstellen. Hier brauche ich ein Drehdingens. Okay. Ich glaube, ich weiß, welcher Teil das ist. Okay, ja, jetzt sind wir wieder in diesem Teil. Den kenne ich noch halbwegs. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da noch rüber muss. Ich mache das mal kurz. Ich gehe mal rüber. Okay, da kommen wir nicht rein. Was ist hier unten? Ein Messer, das ist schon mal gut. Das ist der untere Kanal. Ja, das sind die hässlichen Viecher, stimmt. Aber da ist noch zu. Ja. Fuck you. Ist okay. Das ist ja das Gift-Segment hier. Die Station kennen wir. Das heißt, wenn die Station schon hier ist, dann... ...müsste Claire auch schon hier gewesen sein, theoretisch. Wobei eben, ich glaube, wir spielen eine alternative Geschichte durch jetzt. Deswegen macht es Claire nichts mehr, sondern wir machen eigentlich mit Leon alles. Denn hin? e mail ist uh, Direktor oben zum Nest, jagt einen Alarm den nächsten. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereich nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnell möglich Hilfe. Direktor Owens. Die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausversicherte System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außensteher? Ich habe keine Ahnung. Kennen wir schon. Dieses Owens ist schuld. Da war ja Cheryl drin. Sherry. Komm schon. Ah, wir müssen jetzt Ada retten auf dieselbe Weise. Okay, die haben das Rätsel geändert, glaube ich. Ich habe im letzten Ehren-Transfer das Ding verloren, nämlich wenn das Tür öffnet. Ich weiß ja noch, dass man jeden Teil mit einem Stecker haben muss, bla bla. Der Turm ist neben dem Springer. Moment, ich nehme das kurz alles weg. Da ist noch einer drin. Moment. Oh, wir können die Kassette ja gleich schauen. Aber ich glaube, die kennen wir schon. Den Turm muss ich noch holen. Also ah, das muss ich kurz überlegen. Ähm, der Turm ist neben dem Springer aber nicht gegenüber der Dame. Die König ist nie. Warte mal, das ist der Springer. Das heißt, Springer ist fest. Der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten steht. Der Springer steht nicht auf dem Kasten. Das ist der Bauer? Aber doch, das ist der Springer, ich Idiot. Was haben wir jetzt als Anhaltspunkt? Bauer. Also hier Springer. Der Läufer. Also der Bauer kann sicher hier rein. Also wir haben den Springer. Springer ist... Da. Dann ist hier der Turm. Hier müsste dann der König sein, dann die Dame da und dann ist hier der Läufer. Ich glaube das macht Sinn. Das ist ein anderes Video. Kann sein. Wir sind zu nah am Ende, trotzdem geht es noch eine Zeit, das weiß ich. Das ist das Problem dran. Äh, Map. da hinten ist. Ne? sind noch Stöcker. Ja, da müssen wir jetzt halt hin. Ne? Kann ich das einfach so bedienen? Ah ja. Wo habe ich denn den König gelassen? Äh, den Turm. Da. Da muss ich hin. Irgendwie. Aber ich glaube halt, das war der einzige Weg, den ich wirklich nehmen konnte. Oh Gott, wenn wir mit Leon noch einen richtigen Bosskampf kriegen, bin ich so am Arsch. Leon, ich muss einen kleinen Umweg nehmen, um diesem Mädchen zu helfen, das ich gefunden habe. Ich mag mir nicht vorstellen, was sonst passieren würde. Geh dir voraus, du bist was aus der Stadt raus. Sorg dich nicht um mich, ich schaffe es raus. Versprochen. Habe ich doch. Habe ich mit ihr, stimmt. wahrscheinlich folgende artikel ein hitzbeständige Tresor ist mit Kreide an der Seite markiert den kennen wir ähm, das müsste eigentlich hier eine sorry ah. da drüben müsste da gewesen sein zwölf acht. Ah ja. Okay. Zehn noch was? Blau. Ja, ich muss Blau mitnehmen, falls ich vergiftet werde mal. was jetzt los ist. Wir kombinieren die zweimal. Okay, dann war eigentlich der einzige Weg, war dieser Ausgang hier, dieser Exit. ja auch zehnmal auf wieder äh, ich habe das ventil jetzt das heißt ich kann hier die tür aufmachen Denselben Raum noch mal, okay, den kenne ich noch. Hab ich den Abschnitt mit ihr auch gespielt? Oh. Oh. Ja, dann. Ich glaube, es, es bringt mir nichts mehr, was hier runter zu gehen. Na. Also ich könnte schon hier durch. Ja, ich habe Heilung Gift. Ja komm, wir machen das mal. schlimmer jetzt wird richtig eklig. auf dem letzten schuss Nein, so eines Lauf. Ich weiß nicht, wem das alles Schaden gemacht hat. Mir zu Glück nicht. Okay, das ist nix. Muss ich kurz nochmal, wie ging das nochmal? Äh, da ist ein Stecker. Nein, war er nicht. Irgendwo ist ein Stecker. Da ist einer. Ups. Ich brauche halt einfach schon zwei Slots, weil ich den King-Slot noch bekomme. hell. Jetzt habe ich ein Problem. Ich müsste da fast noch ein zweites Mal hinkommen. Macht so weh. Jetzt muss ich. Ich muss die mal kurz untersuchen, dass die angeschrieben sind. Das ist König und Königin. Da haben wir da rein. Mit ihr haben wir da keinen ähm, Flammenwerfer gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr welche Waffe. Wir haben auch eine gekriegt, aber ich weiß nicht mehr welche. Ich glaube, ich habe sehr viele Inventarerweiterungen verpasst, so wie es aussieht. Auf. Sehr gut. kurz überlegen ich muss auf diese Leiter da vorne sonst komme ich eh nicht weg hier ja. nice okay Also ich brauche wieder nur den Turm. Ich ja, dachte verbrennen ist auch eine legitime Taktik gegen die. Unbedingt im Mental lernen und andere Waffen mitnehmen. Dieses Spiel fuckt mich nach wie vor. Ich weiß, es wird nie besser. Also, ich muss noch mal kurz den Hinweis lesen. müsste hier der König sein. Der König ist nicht neben der Dame gehen, über dem Springer ganz am Ende. Hier muss aber der Porn rein, deswegen kann der Springer nur hinten rechts sein. Ist hier Und der Turm müsste dann die Mitte kommen. Würde für mich jetzt Sinn machen. Machen wir mal kurz. Ich habe doch... Für die Pump hier habe ich noch, noch Moon. Zwei, okay. Das wollte ich jetzt nicht. Ich brauche hochwertiges Schießpulver und normales Schießpulver. Ah, Gift. Gift kann immer noch... diesen scheiß Leo-Schlüssel mal weg. Da liegt eine Notiz, die lesen wir auch gleich. Ich muss was zu trinken haben gleich. Das ist die Werbung. Also, Bauer Ich muss Die Schleuse ist klar, die ist nach unten gegangen da. Da komme ich ja nicht hin. Ich muss eigentlich in den unteren Kanal rein. Wenn ich den unteren Kanal nach unten gehe, komme ich hier hin. Ja, da komme ich auch anders hin. Im untersten Kanal war ich gerade. Ich muss eigentlich fast über den oberen Kanal. Die Treppe hier. Die scheint es zu sein, das ist dieser Übergang hier. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich hin... Wait, Mama. Ja, ich muss trotzdem dahin. Die leben eh wieder. Da hab ich noch eine Pflanze übersehen? Ach ne, ne. Das mache ich nicht mit. Also hier ein Kackewasser. dahin komme komme ich über den Steuerraum der bringt mir nichts den will ich nicht schon wieder niesen Moment so Entschuldigung also ich kann in den Arbeitsraum Aufzug Lauf, Lauf, ich hab gesagt, Lauf. Fünfmal stehen bleiben. Ich mache nicht mal alles, ne? Wie bin ich jetzt mal weggekommen von da? Drüben bin ich jetzt, war mal kurz. Ich hab da noch einen Schlüssel. Aber wenn es mir geschadet ist, ich hab da noch einen Schlüssel. Jetzt hole ich den Stecker.